Hallo, ich bin Matthias, einer der Gründer und CEO von Jimdo. Eine der Fragen, die euch am meisten beschäftigt ist, was kann ich jetzt eigentlich genau beim Finanzamt machen und äh, was gibt es denn eigentlich für Förderprogramme, soweit denn dazu eigentlich schon was bekannt ist. Und glücklicherweise konnte ich da heute eine sehr gute Interviewpartnerin ähm, finden, Frau Bojarski. Herzlich willkommen.

Ja, schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Maria Bujarski, ich bin Steuerberaterin in Berlin und äh, trete hier oder beantworte, sagen wir mal, die Fragen im Rahmen des Öffentlichkeitsausschusses der, äh, des Berliner Steuerberaterverbandes, dessen Mitglied ich bin. Ich kann ja mal ein paar Ausführungen sagen. Sie hatten ja schon angesprochen, hab, was, mach, also was muss ich jetzt gegenüber dem Finanzamt machen? Ja, da kam ja gestern ein Schreiben,

das veröffentlicht worden ist, vom Bund, wo die Finanzämter aufgefordert werden, besonders großzügig jetzt im Rahmen der Corona-Krise zu sein, in Bezug auf Steuerstundung, Vollstreckungsschutz und eben halt Anpassung der Vorauszahlung. Da muss ich so vorstellen, jeder, der mit dem Finanzamt zu tun hat, schon laufend, der weiß, wie schwierig das ist, mal eine Stunde bewilligt zu bekommen oder eben halt auch Vollstreckungsschutz. Das geht schon gar nicht, wenn es sich um Umsatzsteuer handelt. All das soll jetzt

Ganz einfach gehen, man soll keine großartigen Anträge mehr stellen. Es ist sogar schon so, dass in manchen Bundesländern ein einfaches Formblatt ausreicht, ich will das mal kurz hier zeigen,

die, die, die, äh, zum Beispiel die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, die macht hier so ein Antragsformular, was man sich aus dem Internet holen kann, wo man einfach ankreuzt, ich beantrage zinslose Stundung oder die Herabsetzung der Vorauszahlungen. Darf ich ganz kurz schon was dazu fragen? Kann man einfach dieses, dieses Formular von Nordrhein-Westfalen nehmen und das in jedem Bundesland einfach einreichen oder ist das speziell für Nordrhein-Westfalen?

Ja, das wird eben halt von jedem vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich bewertet. Also, ich sage mal, Praktikerlösung ist, ich nehme es einfach, ja, streife es durch, schreibe bei Berlin rein, ist gut. Ich, kann, ich muss natürlich auch, ich kann ganz normal auch meinen Steuerberater natürlich mal auftragen, einen formlosen Antrag zu stellen, so wie auch immer. Er bezieht sich dann eben halt auf die Corona-Krise. Und wichtig ist hier auch nochmal, dass Sie äh, wirklich sagen, dass Sie zu den gefährdeten Branchen gehören. Ja? Also direkt betroffen.

Von, der, von den Schließungen, dann besteht da eigentlich kein, keine große Hürde, dass das auch bewilligt wird. Wichtig ist mir hier nochmal zu sagen, bislang war ja die Steuerstunde insbesondere für einbehaltene Steuern, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, ja, Kapitaltragsteuer, so gut wie gar nicht möglich. Hier wird jetzt explizit auch auf die Umsatzsteuer

hingewiesen, dass auch die gestundet werden soll und zumindest Berlin hat schon verlauten lassen, die Lohnsteuer kann in Ausnahmefällen sogar auch gestundet werden. Wahnsinn, es ist ja schön zu sehen, dass da auch die Finanzämter Flexibilität, ähm, Flexibilität zeigen ähm, und auch wirklich versuchen offensichtlich zu helfen, ähm, wo sie können. Ich habe noch eine Nachfrage dazu, die direkt von Corona betroffenen Branchen, welche sind denn das? Wo finde ich denn die? Oder wie, was kann ich mir darunter vorstellen?

Das, also ähm, hier in diesem Papier steht ähm, nichts konkret dazu. Ähm, grundsätzlich betroffen sind natürlich alle die, die mit ähm, Publikumsverkehr zu tun haben und deswegen schließen müssen, also zum Beispiel Handel ähm, oder eben halt auch ähm, Therapeuten, die mit den Menschen zu tun haben, äh, etc. Vielleicht ein kleiner Hinweis, es ist ja auch noch äh, heute beschlossen worden, Soforthilfen auszubezahlen, da ja, wird hier in Berlin...

Wird direkt beschrieben, Soforthilfen sind eben halt Kleinstunternehmen besonders betroffen. Sind hier insbesondere aus den Bereichen Gesundheit, Leistung, Handel, Dienstleistung, Jugend, Bildung, Kreativwirtschaft, Kultur, soziales Sport und Tourismus. Äh, vielleicht kann man sich darunter was vorstellen. Was auf jeden Fall dazu steht, ist natürlich äh, Gastronomie, die eingeschränkt ist. Der Einzelhandel ist eingeschränkt. Sowas in der Richtung. Ja? Okay, wahrscheinlich. Also würdest also, du noch

schon vielleicht ganz kurz, was nicht runterfallen wird, sind eben halt solche äh, Branchen, vielleicht, stellen wir vor, zum Beispiel ein Architekt, der eben halt auch im Homeoffice arbeiten kann und seine Aufträge jetzt mal in Ruhe abarbeiten kann, der wird natürlich nicht direkt betroffen sein. Oder müsste es eben plausibel darlegen, dass er davon betroffen ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Könnte es auch so sein, dass das Finanzamt dann quasi die, sich die Begründung einzeln anschaut und dann dementsprechend äh, entscheidet? Ja.

Also, wenn es nicht ausdrücklich plausibel erscheint, dann werden die natürlich nachfragen. Wobei man auch Rücksicht nehmen muss, also auch die Finanzverwaltung ist natürlich auch Corona geschädigt. Ob das jetzt alles so schnell geht, ist die zweite Frage. Aber es soll auch Vollstreckungsschutz gewährt werden. Das ist also die dritte Säule, ne? neben Stundung und eben halt Anpassung der Vorauszahlung. Es soll ja auch Vollstreckungsschutz den direkt Betroffenen gewährt werden. Das heißt,

hier werden wahrscheinlich bis zum Jahresende keine Verstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden. Wichtig ist mir auch noch ein paar Stunden, um zu sagen, die soll zinslos erfolgen. Denn wir wissen, oder Sie wissen es vielleicht nicht, aber es ist so, dass die Finanzverwaltung ja immer noch 6% Zinsen verlangt. Ja, also in heutigen Verhältnissen völlig illusorisch, aber das soll zinslos erfolgen. Und Säumes- und Verspätungszuschläge sollen auch erlassen werden können.

Alles klar. Und das waren jetzt, das, was Sie jetzt alles erzählt haben, das ging, das ging hauptsächlich für Stundungen, richtig? Oder auch Vorauszahlungen?

Vorauszahlungen äh, kann ich anpassen lassen, also ja. wenn Vorauszahlungsbeträge schon jetzt nicht bezahlt werden konnten, dann kann man sie sich natürlich stunden lassen. Die zweite Sache ist die, ist es ist erstmal überhaupt nicht zu Vorauszahlung kommen zu lassen. Das heißt, also ich werde jetzt natürlich in diesem Jahr äh, wahrscheinlich keine Gewinne machen, wenn Vorauszahlungen bislang festgesetzt sind, sollte man sich die anpassen lassen und anpassen lassen auf Null festsetzen.

Und zwar ab der nächsten Vorauszahlung. Das wäre jetzt für die Ertragsteuer, Einkommensteuer äh, und, und Körperschaftsteuer, wäre das zum 10.06. Die Gewerbesteuer wird nochmal zum 15.05. fällig. Bei der Gewerbesteuer der Hinweis, äh, da muss der Messbetrag auf Null angepasst werden. Aber sowas, wie gesagt, weiß der Steuerberater, der macht dann den Antrag fertig. Und ähm, auch praktika ich würde erstmal, wenn das gerade eben halt bei Einzelkämpfern, die jetzt wirklich vom Null stehen,

Lassen Sie die erstmal auf Null festsetzen, anpassen. Und wenn die ganze Krise eben halt schneller abgewickelt werden kann, als gedacht, dann kann man jederzeit auch wieder zum Finanzamt gehen, und ist man auch verpflichtet, die Höhe wieder anpassen zu lassen. Also wieder dann zum 10.9. Vorrauszahlung zu beantragen. Verstanden. Und wenn, jetzt, wenn ich jetzt dieses Schreiben beim Finanzamt einreiche, wie mache ich das am besten? Per E-Mail, per Fax oder eben über den Steuerberater? Oder wie, was, was empfehlen Sie da? Also der Steuerberater ist mir total klar, der macht das dann ja für einen. Aber ansonsten genau. per E-Mail.

Ja, also äh, normalerweise, Sie können das formlos machen, entweder man kann gucken, ob es eben halt in den nächsten Tagen tatsächlich eben halt auch Formulare in eigenem Bundesland gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die Bundesländer untereinander die, äh, die Anträge auch voneinander abkupfern werden. Also es wird demnächst auch wahrscheinlich was veröffentlicht werden. Ansonsten kann ich ganz normal ein Schreiben hinschreiben. Ich, äh, ich schulde zurzeit eben halt die, die Steuern und ich bitte eben halt um zinslose Stundung. Äh,

kann mir vielleicht jetzt gar keine, entweder ich kann jetzt gar keine Raten zahlen oder ich kann sagen, naja, ich weiß nicht, in kleinen Beträgen kann ich das demnächst abbezahlen. Oder bitte Stunde bis zum Jahresende und im nächsten Jahr muss es dann bezahlt werden. Anpassungsanträge genauso, ich bitte um Anpassung der Vorauszahlung ab dem zweiten Quartal, Einkommensteuer Körperschaftsteuer, beziehungsweise um Herabsetzung der, des Messbetrags für die Vorauszahlung für die Gewerbesteuer ab dem zweiten Quartal.

Okay. Ähm, und aber wahrscheinlich höre ich ja nicht so kurzfristig vom Finanzamt zurück, richtig? Die sind ja wahrscheinlich auch ziemlich überlastet. Vermute ich mal, ja. Aber dann greift ja wieder eben halt der Vollstreckungsschutz. Also ich gehe mal, ich gehe davon aus, dass die äh, ein Anpassungsantrag, der für die Vorauszahlung, dass man die auf Null festsetzt, die nächsten Fälligkeiten sind ja noch ein bisschen hin. Ich habe gesagt, die nächste Fälligkeit ist Gewerbesteuer, ja, 15.5. Das wird funktionieren, glaube ich schon. Bei den Stundungsanträgen.

Ähm, kann es sein, dass tatsächlich das nicht so schnell bearbeitet wird, aber ich gehe davon aus, dass die Verziehungsbeamten, äh, also der Verstreckungsschutz äh, auch leicht gewährt wird, dass da wirklich äh, genau geguckt wird, ob ich jetzt eben halt einen Verzieher losschicke oder nicht. Also, so, dass es hoffentlich in der Praxis nicht zu uns äh, Problemen kommt. Okay, super.

Dann äh, nächster Bereich waren die, die Fördermöglichkeiten, wo ja bisher, ähm, soweit ich weiß, einmal das große KfW-Programm ähm, äh, benannt wurde oder ins Leben gerufen wurde mit den 25 mhm. Milliarden, allerdings KfW-Programm über Hausbank, wo mhm. unsere Einschätzung ist und das ist auch das, das Feedback von unseren Kunden, ähm, was, wir, was wir die ganze Zeit hören, das ist eigentlich nicht wirklich ähm, relevant für die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen.

Und das, worauf wir jetzt eigentlich warten, ist ja das Zuschuss- bzw. Darlehenprogramm, was gestern zumindest bei Spiegel Online schon erwähnt wurde, wo es mhm. dann ja wahrscheinlich um eine Zusammensetzung aus Zuschüssen und Darlehen genau für diese Zielgruppe geht. Ist Ihnen darüber schon weiter was bekannt? Ja, nein, man, man lebt ja immer so mit dem Internet. Ne? Es kommt immer, jeden Tag kommt irgendwie was Neues. Es ist ganz furchtbar. <lacht>

Aber ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also meine Erkenntnisse daraus, also es gibt ja zwei äh, Soforthilfeprogramme, ein Soforthilfeprogramm 1, das hatten Sie schon erwähnt, das sind diese ERP-Kredite und jeder Existenzgründer, der mal so ERP-Kredit beantragt hat, über seine Hausbank, der weiß, die Hausbanken machen das nicht gern, weil die tragen Risiko und verdienen nichts daran. Also können Sie es gleich beiseite tun. Dann gibt es jetzt das Soforthilfeprogramm 2. Da habe ich äh, zwei Bundesländer gefunden, die sich schon konkreter

mit auseinandergesetzt haben, natürlich die Bayern, die Bayern sind immer vorneweg, die haben tatsächlich auch schon ein Antragsformular ins Netz gestellt, wo ähm, die einzelnen Kriterien, äh, die einzelnen Kriterien auch abgefragt werden. Wichtig hierbei ist, dass man auch konkret betroffen sein muss. Die Bayern gewähren Kredite ab 5.000

D-Mark, äh, ab 5.000 Euro und das staffelt sich dann je nachdem, wie viele Mitarbeiter man hat. In Berlin habe ich gelesen, die sind noch am

die haben zwar beschlossen, dass es sowas geben wird, aber da wird es wahrscheinlich bei 5000 Euro auch bleiben. Und in Berlin wird auch noch explizit darauf hingewiesen, bitte noch keine Anträge stellen. Wir sind noch nicht so weit. Die werden rechtzeitig ins Netz gestellt. Also Bayern hat einen Antrag. Da vielleicht zwei Punkte wollte ich ansprechen. Wenn man ähm, also einen Antrag ausfüllt, worüber man stoßen könnte, das ist, ähm, da wird

muss man bestätigen, dass man kein Unternehmen im Sinne von Randziffer 20 A bis C der Leitlinie für staatliche Beihilfen, Rettung, Umschutzfirme, bla, bla bla ist. Das sind insolvenzgefährdete Firmen. Ja, also die, die so viel pleite sind, die kriegen natürlich, außer die Pleite kommt durch die Corona-Krise. Und die zweite Sache ist hier, ich erkläre, dass ich mit meinem Unternehmen nicht ein Unternehmen

Achso, Entschuldigung, ich versichere, dass ich äh, den, den Minimis-Rahmen in Klammern 200.000 Euro in drei Jahren nicht überschreite. Das, sind für, also das hat den Hintergrund, dass die EU darüber, also Förderung, wenn ein Unternehmen mit mehr gefördert wird, den genehmigen muss. Also muss ich drunter bleiben, damit wir nicht erst noch die EU-Zustimmung einholen müssen. Aber ich glaube, die Unternehmen, für die Sie stehen,

die haben niemals staatliche Hilfe über 200.000 Euro bekommen. Nee, es ist sehr unwahrscheinlich. Das genau, glaube also ich nur auch. Das und dann äh, ist das gut. Aber wie gesagt, die Anträge müssen wir mal schauen, wie die ins Internet gestellt werden. Ja, okay. Hamburg kann ich sagen, hat auch gestern ähm, was, äh, hat gestern schon, da gab es eine Pressemitteilung zu, dass in Hamburg auch was kommt, aber die Details werden auch noch festgelegt. Ähm, mhm. scheint so, dass das auch koordiniert wird mit dem Bundesprogramm.

Ähm, wo ja, wahrscheinlich sehr kurzfristig dann hoffentlich neue Neuigkeiten ähm, dazu kommen und dann mhm. hoffentlich auch wirklich äh, richtige, effektive Hilfe für die Solo-Selbstständigen und äh, Clients zu unternehmen. Ja, ja, also wir Vielen sind das gut. Haben, Sie, haben Sie noch irgendwas, was wir noch vergessen haben, was Sie denken, was noch wichtig sein könnte?

Ich meine, ich habe jetzt alles gesagt. Wenn ich dann trotzdem noch was vergessen habe, dann bitte ich das zur so Entschuldigung. Aber das liegt eben halt an der Zeit. Es ist alles so schnell. Und, alles klar. Dann ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Biosky, dass ich die Zeit genommen habe. Ich weiß, das ist eine unglaublich anstrengende Zeit für uns alle. Aber es ist schön, diese Solidarität unter so vielen Menschen zu spüren, die einfach wirklich hilfsbereit sind. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Tschüss.